Grünes Licht Der Videopodcast von Bündnis 90 Die Grünen Tim Dörfer strand Mit Impressionen Vom Datenschutzrundgang Mit Dr. Konstantin von Notz Mitglied des Bundestages Und derzeit Obmann NSA-Untersuchungsausschuss In Großstädten in Frankfurt Konstablerwache ganz altes, Ganz alte Diskussion Großer Drogenumschlagsplatz Selbst wenn Sie an solchen Orten Kameras installieren, kriegen sie das nie ganz weg. Und wenn sie es wegkriegen, dann gehen die Leute an der Straßenecke weiter und machen es da. Und das sind ja alles Sachen, von denen wir hier reden, also jetzt mal ganz im Ernst. Das ist ja wohl so harmloser und schöner kann es ja kaum werden. Also ich verstehe das Problem und ich finde, da muss man auch was machen. Aber ich finde eben die Haltung, die, die, die politische Haltung zu sagen, wir haben Probleme hier mit Jugendlichen, lass uns mal Kameras aufstellen, also das scheint mir nicht problemadäquat zu sein.